Hey und herzlich willkommen! Ich werde versuchen, bis es die nächsten 7 Tage täglich ein Video von zu bringen. Und jetzt stehen wir mal direkt rein. Ich habe irgendwie Angst und nehme die Neuerung des Tages. Man zieht jetzt mein Puls. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich mir gedacht, bei Horrorspülen kann das schon witzig sein. Hey, wir haben einen Bolzenschneider. Das ist schon mal gut. Bube. Mia? Sie ist weg. Ja, jetzt hat's der Daddy geholt, cool, ne? Wow, das sind zwei Puppen. <lacht> oh, oh mein Gott, da ist ja doch eine Tür. Ich schätze mal, wir werden die Tür gehen. <lacht> hallo Mia. Ah, da geht's bergauf, das ist schon mal gut. Bis jetzt gehen wir mit, gerne mal nett im Keller sein. Mir? Ja? Oh mein Gott. Telefon. Ja, rufen wir mal die Polizei, oder? Ja, geht anscheinend. Da. Das, Gäste, das ist ein Gästehaus. Ey, wir haben eine Karte. Und was machen wir mit der Karte? Es gibt ein Untergeschoss mit der Zelle und Lager und so weiter. Da sind wir gerade auch ja, Gäste. Dann sind wir da beim Erdgeschoss. Außer da kommt jetzt ein Bad. Wir sind im ersten Ober. Geschoss, das haben wir glaube ich am Anfang durch die Küche auf. Hier. Und dann gibt es sogar noch einen Dachboden, da kommt man auf, hier, wenn man. wenn man. rauf oben Keine Genau, da, da vielleicht. Ah oh ja, okay. Ähm. Mir finde ich noch immer die gleiche Aufgabe. Gut. Das ist Bad. Da Ist kein Schlüssel drin? Erste ja, Hilfe hat es neu Sehr cool Noch einmal Das klopft auch ordentlich Oh, das klopft ordentlich Willst du noch mal oben gehen? Hä? Warum geht es so langsam? Oh mein Gott! Was ist mit ihr los? Oh mein Gott! Was ist mit ihr los? die der Kräfte! Oh mein Gott! Jo! Jetzt will ich abstechen! Oh, bitte! Wir setzen, okay. Ich will meine eigene Frau. Ist das meine Frau noch? Oh mein Gott, meine Hand. Ähm. Um, ja. Tschüss. Warte. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo! Aber das Messer umdran und. Dran oh well. Wie sie ziehen? Oh mein Gott! Der sprühe sie aus. Ich kann sie hören! Jetzt schaut sie wieder normal aus. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft! Ach, raus! Oh mein Gott! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was ist los mit dir? Der hat einen Dämon oder was? Was zur Hölle bist du mir? Das yes, denke yes, ich Ja, Erste Hilfe hat Sniperin. Ah, oh. dreimal das Messer durch die Hand. Bissl ab, bissl Ja, passt, das sagt gar nichts dazu. Ähm, um, wir lassen sie da liegen. Ah, okay. Wie kommen wir da noch immer da durch? Ähm... Um. Wie? Yeah. Holy shit. Alter wieder? Lass mich. <lacht> oh. <lacht> okay. okay. Ja, Axe, das ist gut. Bringen wir unsere eigene Frau an. Ich bin tot, ich Oh fuck! Ich kann nie fortgehen! <lacht> oh, warum? Jawald, Minecraft künstler aus dem Leben. Oh Alter. Holy. Ich bin ja schon sieben abgestochen. Oh mein Gott. Okay. Oh shit. Ähm. <lacht> um. Eww, das ist jetzt hin, oder? Eww, was? Gut, dass ich so viel Wow in letzter Zeit gespielt habe, das wollte ich sagen Hat gerade wer angerufen? Ja, das Telefon klingelt Dann gehen wir zum Telefon, wenn das Telefon klingelt Ich habe nur gerade eine Frau umgebracht, I guess Meine Frau hat mich da gerade nur in einen eigenen Raum befördert oder sonst. Hallo. Du hättest echt nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh da hin. Jetzt! Ich muss zum Dachboden. Die Tür ist aufgegangen oder was? Sie ist weg? Sie ist weg! Ja. Die Wachs, das ist schon mal cool. Okay. Sollte mir wieder das erste Hilfe-Kit geben? Hier gibt's mir mal ne. So, Wenn sie sagt. Gehen wir auf den Dachboden, gehen wir auf den Dachboden. Hi. Ich schätze, der Dachboden. Also Wie speichern? Ja. Speichern wir. Ich drücke M. Zum Dachboden gehen. Ja. Geht da jetzt schon richtig? Da ist ja die Leiter, oder? Achso, die kann ich da oberlassen. Ah, jetzt schick das das tut denn doch Bünde, aber wir haben keine Di brauchen die Diode Ja ich schätze mal wir müssen den Kühlschrank einmal aufsperren. Und also das wird bruttet, what the fuck ähm. Sperren wir den nochmal auf Eben noch Da ist jetzt eine Diode drin oder was? Ja, yeah, Sicherung, so, sag ich doch. Für das Stiegen. Hätte ich nicht die eine Sicherung nehmen können und, ja gut. Das ganze Haus könnte mal da Licht haben, eigentlich, aber ja. Hat, war da nicht irgendwo anders noch Schlüssel? Ja. Kennt das auch noch? Ja, da nicht. Ich ignoriere mal die random Geräusche. Achso, wo waren die Sicherungskosten? Ah, da war im TV-Raum. True true. Ja, da war er ne. Ich habe noch immer Blut. Ich glaube ich muss mit den ersten Hilfe hingehen. Oder? Jetzt ist das Blut auf jeden Fall weg. Ich glaube das muss ich Oh mein Gott! Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ja. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Sie lebt. Das ich das du nicht tun hey, hau sie einfach wieder. verdammt Oh mein Gott! Schon wieder in die Hand. Dann nimm den Schraubenzieher. Jetzt gehen wir wenigstens. Oh my god. Zu Quotaserie! Tunauso! Tunauso! Tunauso! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh Oh my god. Oh my god. Oh Oh und jetzt? Ähm. Ah, was macht man mit einer Hand? Man geht zum Motorsägen, aber was macht man wirklich? Man tut Feuer drauf, aber ich hab nirgends so Feuer gesehen. Äh. Ah. Was mache ich mit meiner Hand? Können wir das jetzt nicht aufmachen mit unserem. Na? Ähm... Um, gehen wir die Schraubkommule, ähm... Ja, gehen wir zum Dachboden, auch wenn die Hand brennt. Ah, was brennt? Ich würde sie irgendwie mit dem Feuerzeug irgendwie, aber ja. Wenn die sie sagt, wir sollen zum Dachboden gehen, gehen wir zum Dachboden. Ähm... Um, okay. Wir gehen zum Dachboden. Hallo, Ist du Munition? Geil, Ein 19 ist gestanden. Okay, gut. Cool. Erste Hilfe, das haben wir gebraucht. Ich habe aber nicht viel Schuss. Oh mein Gott. Ja, ich kann mein Medikit nicht verwenden. Der kabelt schon wieder so viel. Wenn sie kommt, schießt sie es ab, oder wie? Ähm, gut, mir nicht gleich. Da ist wieder Pumpe. Munition. puppen. geht's noch einmal bergauf. Oh mein Gott. Geh mal auf. Aufhört, Umi. Munition. Um. Komm ich die Tür wieder zu? Und jetzt passiert was, oder? Na? Wir gehen da auf. Wir gehen da auf. Ey. Na! Wir gehen oben! Wir gehen oben! Wir gehen oben! Um. Oh mein Gott, sie springt auf der Bär. Oh mein Gott! Ich Headshot. Headshot. Headshot. Headshot. Oh mein Gott, Nachladen. Warum jetzt schon Nachladen? Ähm. Um. Der Wischinette, der Wischinette. Kommt Kommend also. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Held oh auf mich. Alle! auf mich. auf mich. auf mich. Uh, okay. Das Antwort ist gar nicht da. Okay. tut mir leid hier. Oh mein Gott! Ich lasse mich sterben! Erst ist mein... Oh! Da ist zu! Nein! Ja, oh! es Das haben wir wohl verkackt. Okay. Natürlich gehen wir jetzt noch einmal da auf hier. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Hier. Und jetzt... Die sind um. Und... Sie schneiden zum ersten Mal. Wir gehen da raus. Hier. Und genau so. Ähm. Wir rennen einfach mal weg. Ähm. Da kommt man halt ohne. Ich glaube, ich muss umbringen. Ich bin verantwortlich. Ja, ich bin auch verantwortlich. Was ist halt groß, aber. Umbringen wir. Ja. Du bist eine ziemlich toughe Frau, ja, aber jetzt nicht. Ich glaube, sie hat ihre. Oh, es ist. Hä, hey, geschafft? Das war jetzt. Einfacher als vor irgendwie. Ähm. Die Motorsäge würde ich gern. Ich gehe mal wieder hin. Ah, jetzt geht's mir nachher wieder gut. Stimmt's. Was ist meine Mission jetzt da? Oh mein Gott. Willkommen in der Familie! Was? Oh, wer verbranzt oh, mich. Willkommen in der Familie, Junge. Warum und schafft, freigeschalten. Cool. Ähm, Er ist eine schöne Familie. Ziemlich abwechslungsreich. Daddy. Er ist stark. Jetzt er. Er macht sich keine Gedanken, dass wir sterben. Nein, no, wir haben bumpert gesund ausgeschaut. Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Hm. Aua. Mit dem Dacker. Ich bin gefesselt. Wieso mit dem Dacker? Wo, wo bin ich? Was zur Hölle? Gemacht? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Ja, Hier äh. sind sie alle? Wo ist Mia? Seht ist, ist das? Es ist gut. Äh. Ja, er nicht mal, wenn man es unter die Nase rein. Oh. oh was? Oh, ja. aus dem Weg. Nicht schon wieder, sagt er? Das passiert täglich. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Ja, Let's go. Komm schon, komm komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Oh, Mist, oh Mist, oh Mist. Er ist nicht, Junge. Er, <lacht> er, er, das, oh, oh. er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er nicht. Ähm. Au! Nehmen wir Oma! Verdammt nochmal! Oh mein Gott! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte! Schweine. Ich komme zu dir zurück! Die Oma schaut nicht mehr so gut auf. Äh, ich würde gerne aufstehen. Ich nicht gefesselt. Äh. Hey, da kann nicht rausgehen, da würde ich zu einer Dinge. Was machen wir? Ich hab irgendwie nichts mehr. Irgendwie aber eine coole Uhr kommt mir vor, was uns. Ich kann die Obi springen oh, aber es ist verschlossen Ähm, da ist ein Kraut, kann ich mir was Gutes machen dann Da ist nichts drinnen, was ich brauche Außer gegen tut noch nicht Hardware, Säge, Tierhalsband Ja, da war ein ziemlich teures Tierhalsband das Tierhals Ja, 20 Tierhalsbänder eingekauft Yay! Yeah. Ich glaube, da steht wer auf Bondage. Aber eben das seine. Pistolenmunition, halbe Pistolen auch. Munition ohne Pistolen? Ah. Pistolen ist halt die Hälfte. Drei Männer auf Erkundungszu vermisst. Ja, das haben wir gesehen in das Video. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe drei Männer aufwendig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Duffley oder Dullway, ich weiß leider nicht, reisten und zudem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickley und Clancy Chavis, wie auch immer man die ausspricht. Die drei Produzenten produzierten Videos für das Internet und wurden nach way gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Position zu drehen. Ihr Videos behandelt hauptsächlich die Erkundung von den verlassenen Häusern Spukhäusern. Ja, das ist ein ziemlich sicher Spukhaus. Der unverhüllte Abgrund. Alles klar, schönes Buch. Würde mich in so einem schönen Gästehaus jeden Sonntag gönnen, aber... What the last Ich hätte gerne eine Pistole, aber ich habe keine... Sie sind ziemlich zerbrechlich, also kann man sie mit etwas zerstören. Garage. Wir schon in die Garage. Gehen wir in die Garage. Es ist mit einem Klebeband gesichert, das mit der Hand nicht entfernen kann. Ja, gut. es mit der Hand nicht funktioniert, muss es ja. Das heißt, wir versuchen da mal auszubrechen irgendwie, I guess. Ich schau mal kurz nach. Aus dem Haus fliehen den Schlüssel für die Kellerklappe finden. Alles klar. Ich wäre schon aus dem Haus geflohen. Schon ein bisschen früher, früher aber. Sagen wir es Es ist das erste Schnee, was ich in dem ganzen Sprüh sieht. <lacht> oh mein Gott. Ähm. Britain Ach, dachtest du, du könntest dich vor den Essen davon schleichen. Na? No. Na? No. Ey, was ist mein Plan jetzt? Äh... What? Ja. Was ist mit ihm? Verdammter Mist! Ja, was will ich machen? Ja, werde wohl zu. Alter! Das Spiel! Ja! Junge! Oh mein Gott! Ähm, oh. um, ich weiß echt nicht wohin, so die Garage ist zu... Äh... Uh, ähm... Um, aus dem Fenster, Hi! Äh... Uh, ich habe ja Pistol. Oder habe ich eine? Ähm, die Bank? Kommt jetzt wieder von rechts? Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Wieder die da Nein, das ist Sackgasse. Fuck! Na. Ah. Fuck. Du bist jetzt Teil der Familie. Cool. Da ist er. Uh. <lacht> ich hab den Irgendwas habe ich aber einen Schlüssel. Wo kann ich den Schlüssel? Bei der Garage? Nein, wo war der Schlüssel? Wieso soll ich das jetzt nicht? Setzen. Fuck. Nein, ich bin so ripp. Da unten ist kein Schlüssel gewesen. Nein, Na. nein, Na. was soll ich machen? Hast du mich vermisst? Ich hab ihn nicht vermisst, ne? Aua. Space blocken. Wie, wie komme ich da vorbei? Äh, lass mich vorbei! Handy hoch, ja! Aua! Lass mich vorbei! Ich kommen vorbei! Äh, oh mein Gott, jetzt bin ich hin, gell? Nein, no, noch nicht! Ey, wie was brauche ich den Schlüssel? War der Schlüssel? Aua. Äh... Das Aua! Schlüssel braucht. Das weiß ich jetzt. Das war nur, wenn ich da noch denke, in Ruhe. Jeden Tag dieselbe Leier. Ah doch vielleicht gleich. Ich würde da auf jeden Fall blocken. Da? Es gibt kein Schlüsselloch. Hey, bist du mit. F Aua. Das tackt mich schon wieder. Okay, das war's. Ich quetscht dich wie an dem Käfer. <lacht> Jetzt oh, soll ich Fotos schauen. Äh, Junge. moin. Oh, hier, lass mich mal einbuden. Aus dem Haus fliehen. Immer steht noch, die Klappe, die Klappe ist da. Ich bin ein alter Mann, Junge! Ich sehe dich. Ey, das gibt's nicht mehr. Wo brauche ich den Schlüssel? Da habe ich noch nicht reingeschaut. Da schau ich jetzt aber rein. Mit dem Schlüssel. Geht nicht da. Hey. Ich habe mal zugemacht. Was will ich denn das auch machen? Ich bin in das falsche Haus gekommen, Junge! Alles oh, ist auf. Komm schon! Aua! Ah. Ja, das war's dann mit mir. Eben mein Fuß jetzt, Die Klappe ist auf! Wie geht jetzt mal oben. Du schaffst das. Ich fliegt von nicht oben. Um. Ähm. Vielleicht kann es wieder angebracht werden. Uh. Wir sind tot. Oh mein Gott! Wie hätte das machen sollen? Wie?